Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal Ring Racers. Ich habe keine Ahnung, was Ring Racers ist, aber im letzten Livestream hat jemand die ganze Zeit geschrieben: Spiel mal Ring Racers, Spiel mal Ring Racers. Und jemand anderes meinte, und niemand kann ein Spiel namens Ring Racers finden. Und ich habe jetzt geguckt und ich habe das hier gefunden. Was ist das? Was ist das? Ring Racers. YouTuber Test. Oh mein Gott, YouTuber Test. News: The German YouTuber Conny test This Place! Bedeutet das, ich habe es schon getestet oder ich soll es testen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich war in dem Spiel auf jeden Fall noch nie drin. Aber, äh, ich glaube, ich gehe einfach mal rein und gucken, was mich hier drin erwartet in diesem wunderschönen Spiel. Okay. Und ich werde wegtippet. Und jetzt bin ich wieder in einem Server drin namens Ring Racers. Ich bin wieder im selben Spiel drin. Wir warten mal einen Augenblick. Werde ich wieder wegtippet? Nee. Auf jeden Fall benutzt die Person hier oben HD-Admin. Können wir mal gucken, was sie eingestellt hat. Waffeltoffee -Hat, hat Admin. Aha, okay. Also hier gibt es einige Team-Spawns. Diese komischen Stände aus der Toolbox. Ein Place. Und das war's. Es gibt hier unten einen Roleplay-Name. Das heißt nur Test. Aber es passiert nichts. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, warum ich dieses Spiel unbedingt testen sollte. Das da vorne sind, glaube ich, Spawns für Autos. So, ich stelle mich rauf. Passiert nichts. Ich klicke an. Passiert nichts. Okay, und das war's. Und dafür sollte ich unbedingt Bring Racers testen. Übrigens, Teleport failed. Ich weiß nicht, wo du mich hin- so, ich würde sagen, das reicht dann auch mit meinem Test von Ring Racers. Ich kann das Spiel gerne wieder verlassen, so. Und meine ausführliche Bewertung vom German YouTuber Conny ist... Gefällt mir nicht. Wieder zurück in Donators. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!